in 5, 4, 3, 2, 1 jetzt. Ja, an den Dummheiten der Mädchen kann man schon manchmal verzweifeln. Jetzt auch noch dieser Streik. Undankbares Volk. Undankbares Volk. Auch dieses Jahr fand in Grenoble ein Rencontre du Jeune-Théâtre Européen statt, mit dabei schon fast traditionell die PH-Theatergruppe unter der Leitung von Christian Verhofen mit ihrem Stück Huelga, was übersetzt «Streik» bedeutet. Also mit dem Stück fahre ich sehr gerne nach Grenoble, weil das ein internationales Thema ist, wir haben uns, ich wollte ein politisches Stück machen und ein Stück mit Musik und das Stück passt wunderbar hierher. Wir haben sogar hier einen Streik der Bühnenarbeiter, eigentlich, aber sie setzen den Streik aus für unser Festival, also sind wir mitten im Leben drin, von Streik, Kämpfen gegen schlechte Arbeitsbedingungen, das ist ein europäisches Thema und das wird uns auch in der Grand-Debatte, also in der großen Diskussion am Mittwoch beschäftigen. Natalia, was will sie denn? Halt dich da raus. das ist Frauensache! Und du glattst nicht so blöd! Aber da nehme ich zurück! Ich muss dann bleiben! Wer sich in deinem Alter sowas erlaubt, passt nicht mehr in mein Haus! Da kannst du kriechen, solange du willst! In dem Stück geht es darum, dass äh, es spielt in einem Dorf in Lateinamerika, und das eine Mädchen, Martha, die in den Mittelpunkt gestellt wird, fliegt raus von ihrer Arbeitsstelle, weil sie Lohn verlangt. Die Donna sagt, du hast mir zu viel kaputt gemacht, du kriegst keinen Lohn. Du, sei doch froh, dass du dein Auskommen hast. Die anderen Mädchen solidarisieren sich nach und nach mit viel Angst. Jetzt machen wir doch keinen Staatsakt daraus. Das lässt sich doch alles klären. Haben da eine große Vorfreude, singen Songs, wie sehr sie sich darauf freuen auf den Streik. Aber die natürlich, die, die Dons sind gegen diesen Streik, kämpfen mit den, äh, mit den Streikenden. Jolanda hat so. <lacht> Die, äh, Katharina spielt in dem Stück eine alte Frau, die am Stock geht. Es ist eine ganz kleine witzige Episode noch mit ihr, weil sie immer von den Proben früher weg musste. Und wir sagten, warum musst du so früh weg? Oder sie musste immer ganz pünktlich gehen. Dann sagte sie, ich versorge eine alte Frau und muss die immer ins Bett bringen. Und im Theaterstück ist sie die alte Frau, die von ihrem Dienstmädchen immer ins Bett gebracht werden muss. Und das ist natürlich herrlich, wenn sich die Schicksale im Leben und im Theaterstück auf diese Weise vermischen. Aber bevor sie als alte Frau ins Bett gebracht werden kann, muss Katharina natürlich auch erst einmal so aussehen. Dazu bedarf es aber einer ausgiebigen Verwandlung. Damit Katharina das selbstständig schafft, bekommt sie professionelles Make-up in ihrem Workshop gezeigt. Mit beeindruckendem Ergebnis. Sie ist aber auch schon fast ein Profi. Also als ich mein Au-Pair-Jahr in Ulm gemacht habe, da habe ich auch eine Theatergruppe kennengelernt, da habe ich auch teilgenommen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich für Ähnliches auch in Heidelberg gesucht und dann so bin ich auf die PH-Theatergruppe gestoßen. Macht dir das Spaß? Ja, schon. Was macht dir das Spaß? Oh, ich weiß nicht so. Das ist das dann sozusagen ein Ausgleich zum normalen Studium oder kann man sich da ein bisschen befreien? Und ja, man kann sich schon befreien und das ist auch sehr gut für meine Sprache. Also da habe ich meine Sprache sehr verbessert und auch so Selbstbewusstsein. Und man lernt sich auch so kennen, welche, so die eigenen Emotionen, die eigene, ja, also das eigene Charakter lernt man kennen, ja. Ich bin jetzt heute in die alte Frau geschminkt. Das ist auch meine Rolle in unserem Theaterstück von der PH-Theatergruppe, aber auch für, für, die, für das Abschlussparade. Oh, Am Ende sagt sie dass, äh, sie, dass die Dienstmädchen nur sehr wenige sind. Aber dann sagen sie, wir sind noch mehr, als äh, wir jetzt sind. Und dann kommt das Publikum vor und ruft so Sätze in verschiedenen Sprachen, das äh, zu unterstützen von Dienstmädchen. So wie. Was willst du ja. da sagen? Ich, ich, ich, werde, ich werde mich erschrecken. Meine Rolle ist zu erschrecken. Und äh, so, so viele Leute und so. Ich bin die Senora, ich kann nicht noch rufen, ja, das wird ein bisschen komisch sein. Es kommt dann zum großen Finale und da sind wir besonders gespannt darauf, denn die Figuren auf der Bühne können sich nicht einigen, es ist keine Lösung in sich, sondern Natalia weigert sich zu bezahlen und dann wird das Publikum mit einbezogen. Dafür haben wir ein bisschen gesorgt, dass das Publikum dann auch auf die Natalia sozusagen verbal losgeht. Und dann geschieht es nun doch, dass Natalia unterschreibt, dass ihre Martha nachträglich noch Lohn bekommt. Nein! Dann müssen wir eben andere Seiten aufziehen. Andere Seiten. Was wollt ihr fünf Mädchen denn machen? Wir sind viel mehr.